Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch eine typische und beliebte italienische Vorspeise, nämlich Bruschetta. Bruschetta liebe ich seit Jahren beim Italiener und so habe ich das, als ich das das erste Mal gemacht habe bei mir zu Hause vor Jahren, mich wirklich gewundert, dass es scheinbar nicht dieses eine Rezept dafür gibt, sondern es gibt dutzende Variationen. Mit abgezogener Haut, mit Haut noch dran gelassen, weiße Zwiebel, rote Zwiebel, mit Balsamico-Essig, ohne Balsamico-Essig, klein geschnittene Tomatenstückchen, grob geschnittene Tomatenstückchen. Es gibt schon mal zig Variationen und so zeige ich euch heute nicht dieses eine Brusketterrezept, sondern im Prinzip mein Lieblings-Brusketta-Rezept. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Das ist dann also, so sieht meine Bruschetta-Variante aus, sehr, sehr lecker, sehr, sehr leicht zu machen. Während das Ciabatta-Brot eben aufbackt und kross wird, kann man eigentlich sehr gut den Rest erledigen in der Zeit. Okay, ihr wollt das nachmachen. Hier unten drunter sind alle Zutaten und auch die Zubereitungsschritte. Oder ihr habt eine Frage an mich oder Rückmeldung, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganik.de war es das für heute. Bei mir gibt es lecker lecker Bruschetta. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.